Psst, Ganz leise! In diesem Video heute wird nur geflüstert, nicht laut gesprochen. Warum? Seht da gleich. Bleibt dran! Willkommen bei meinem neuen Video. Dem Garten ASMR Video habe ich noch nie gemacht. Ihr wisst nicht, was ASMR ist? Dann schaut euch das Video auf jeden Fall an. Bei ASMR geht es darum, dass man durch gewisse Trigger, visuelle Reize, aber vor allem Hörreize, sprich Sachen, die ihr hört, zum Beispiel Gänsehaut bekommt oder da ganz besonders gut entspannen könnt. Viele kennen das vielleicht auch noch, das berühmte Kratzen an der Tafel in der Schule, wenn man da Gänsehaut bekommt. Aber das ist tatsächlich eher eine unangenehme Gänsehaut. Hier geht es um positive Gänsehaut und Entspannung ist gar nicht so einfach, die ganze Zeit zu flüstern. Das kratzt mich im Hals. Deswegen, damit ihr mal seht, wie sowas professionell funktioniert, zeige ich euch mal einen kurzen Ausschnitt von der lieben ASMR Nessa. Die macht es nämlich ganz oft auf Instagram, auf YouTube und auch live immer auf TikTok. Schaut euch das mal kurz an. Eine Emoji-Challenge für... Ich kann dabei wirklich immer super gut entspannen und auch einschlafen. Es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber gibt dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance. Man muss sich darauf einlassen. Am besten wirkt es tatsächlich, wenn man bei sowas Kopfhörer trägt. Dann sind die Reize noch viel angenehmer. Jetzt lege ich als Das hat sogar auch einen wichtigen Sinn, denn hier ist der Gewinn drin. In einem der letzten Videos verlinke ich euch nochmal, da oben habe ich das hier ausgelost. Und in diesem Video wird auf jeden Fall auch noch der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben, also unbedingt um dranbleiben. nochmal professionell auf jeden Fall sehen wollt, schaut euch wie gesagt Asim Ernesse an. Verlinke euch den Kanal hier oben nochmal in der Ecke und auch in der Videobeschreibung ihre ganzen Kanäle auf Instagram, TikTok, YouTube. <lacht> Ihr Lieben, ich hoffe das Video hat euch gefallen und vor allem hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen alles liebe. Passt auf euch auf und vor allem wünsche ich euch super schönes Wetter. Macht's gut, bis denn. Ciao, euch Jonas.